Der Braunkohlentagebau bei Aldenhofen zwischen Köln und Aachen. Ein seit vielen Jahrzehnten vertrautes Bild in der Jülich-Zürkischer Börde. Die riesigen Schaufelradbagger räumen Deckschichten ab, teilweise ganze Dörfer, Braunkohle. Pro Tag bis zu 250.000 Tonnen. Bei Hips und Eis, du frohe Melodien! Bergmanns Bergmanns Blut hat frischen Mut! Bergmanns Bergmanns Blut hat frischen Mut! Glück auf, Glück auf! Glück auf, Glück auf! Glück auf, Glück auf, Glück auf! Und ehe der schwarze Kittelmann Unmittelbar angrenzend an den braunkohlentagebau liegt das Aachener Steinkohlenrevier. bis Ende 1992 in Förderung und seitdem stillgelegt. Der Beschluss der Kohlerunde im Jahre 1987 bewirkte das Aus für den ältesten belegten Steinkohlenbergbau auf dem europäischen Kontinent. So stehen heute als sichtbare Überreste nur noch die übertägigen Anlagen. Die Grube Emil Meirisch in Siersdorf stellte als letzte im Dezember 1992 die Förderung ein. Die beiden Schächte werden verfüllt, die Maschinenhalle des geschichtsträchtigen Fördergerüsts ist bereits abgedeckt. Etliche der damaligen Betriebsangehörigen des Eschweiler Bergwerksvereins, kurz EBV, gingen in den Ruhestand oder in die Anpassung, den Vorruhestand. Der Großteil von ihnen wechselte ins Ruhrgebiet, beziehungsweise zur Braunkohle. Manche wurden arbeitslos. Auf der Bahnrampe zwischen Siersdorf und Alsdorf rollten früher fast ununterbrochen vollbeladene Kohlenzüge. Diese Strecke war eine der lebensnotwendigen Adern im wirtschaftlichen Leben des Aachener Reviers. Sie verband Emil mit der Kokerei Anna. Von dort ging der fertige Koks dann an die Abnehmer. Bergbau und Landschaft, was von unten wie natürliche Hügel aussehen mag, entpuppt sich von oben als von Menschenhand geschaffen. Die zahlreichen Halden im Aachener Revier zeugen von einer langen Geschichte. Grube Anna in Alsdorf förderte von 1854 bis 1983, dem Zeitpunkt der Zusammenlegung mit Emil Mayrisch. Mit bis zu 7500 Beschäftigten war sie jahrzehntelang das Herzstück des EBV, ebenso wie die Kokerei, die 130 Jahre lang produzierte und einst als größte Anlage Westeuropas galt. Reminiszenz an vergangene Tage. Der ehemalige Knappenchor des EBV, der sich unter dem Dach des Bergbaumuseums Wurmrevier in Alsdorf neu gründete. Auch wenn der Name sich geändert hat, Sänger, Lieder und Kleidung sind die gleichen geblieben. Steinschlag in Erd die Vernacht. Hinab und hinauf, Glück auf, Glück auf, Glück auf, Glück auf, Glück auf, Glück auf, Glück auf, Glück auf. Glück auf. Glück auf ist unser Bergmannsgruß, Glück auf, Glück auf, Glück auf wie das Leben kürzt, so wie beim Mal das Freude wird. tönt stets ein Frohglück auf, dünn stets ein Frohglück auf. Glück auf, schallt es durch Berg und Sand, durch die der Bergmann walt. wenn kaum das junge Tageslicht mit Müll und, Nacht und, und Im Alsdorfer Bergbaumuseum versammeln sich die unterschiedlichsten Interessen und Gruppen. Sei es der Knappenchor, die Dampflokbegeisterten, der Arbeitskreis Sozialgeschichte. Einig sind sich alle in ihrem Bemühen, den Bergbau zu dokumentieren und in vielfältiger Weise an ihn zu erinnern. Eine wichtige Funktion also für das Museum das 1986 gegründet wurde. Bergbau und Gemeinschaft. Die meisten Bergleute lebten in Siedlungen, die von den Zechen für sie gebaut worden waren. In Alsdorf, ganz in der Nähe von Anna, Busch, Zopp, Mariadorf, Kellersberg. Der Zusammenhalt in diesen Siedlungen war immer schon Legende. Und das Leben, darf man den Erzählungen glauben, spielte sich ab wie in einer großen Familie. Was ist davon heute noch übrig? Gibt es sie noch, die vielbeschworene Gemeinschaft, trotz Krise und Stilllegung? Wie funktionieren viele der Vereine, äußeres Zeichen eines Gemeinschaftslebens, ohne den Bergbau, der eineinhalb Jahrhunderte lang das Leben im Aachener Revier geprägt hat? Der Film geht diesen Fragen nach. Eine zugegeben subjektive Auswahl von fünf Vereinen, die stellvertretend für viele andere eine multikulturelle Gesellschaft auf engem Raum präsentieren. So unterschiedlich sie sein mögen, eines ist allen gemeinsam. Sie hatten oder haben mit dem Bergbau zu tun, sind aus ihm heraus entstanden oder rekrutierten viele ihrer Mitglieder aus seinen Reihen. der Bundesstraße 57 entlang nach Südwesten, Richtung Würselen. Die Grube Gulei. Die ältesten Belege datieren aus dem 16. Jahrhundert. 1969 stillgelegt, zeitweise bis zu 2800 Beschäftigte. Bergbau, das war immer eine Welt für sich. Unter Tage heiß, staubig, Gefährlich, stets auf den Kameraden angewiesen. Eine Art Mannschaftsspiel voller Ernst, wo erst die Gruppe erheblich mehr als die Summe der Einzelnen ausmacht. Wie auch Übertage bei der sportlichen Betätigung, der beliebteste Zeitvertreib der Bergleute. Im Schatten von Gulai wurde bereits vor 80 Jahren von ihnen ein Fußballverein aus der Taufe gehoben, der FC Sparta 1913 e.V. Würselen. Bis zur letzten Schicht auf Gulei, 1969, gehörte der Großteil der Aktiven und Förderer in dieses unmittelbare Umfeld des EBV. Von diesen ganzen Hintergründen wissen die heutigen Spieler des FC Sparta kaum noch etwas. Die Stilllegung von Gulei war vor ihrer Zeit. Viel drängender für sie das heutige Spiel in der Kreisliga A gegen die Mannschaft von Rot-Weiß-Alsdorf. Hier das Aufwärmtraining. Zur Traditionsverbundenheit der Geschäftsführer des FC Sparta, Herbert Jewanski, früher Maschinenschlosser beim EBV und seit 1950 Vereinsmitglied. Tradition, Was die Tradition anbelangt, so traditionsbewusst wie das früher war, ist es heute eigentlich nicht mehr. Der Verein äh, holt sich seine Leute und sucht, wo er für seinen Verein geeignete Leute bekommt, die mehr oder weniger nicht traditionsbewusst spielen, sondern äh, mehr ans kommerzielle denken und nicht mehr, wie das in früheren Jahren war, nur aus reiner Liebe zum Sportfußballspiel. Liebe Fußballfreunde, zum heutigen Meisterschaftsspiel der Kreisliga A Gruppe 1 zwischen spachta und Rot-Weiß-Alsdorf begrüße ich Sie auf der Anlage Birkenstraße auf Herzlichste. Mannschaftsbesprechung vor dem Spiel. Trainer Leo Meissen gibt letzte Instruktionen und versucht die Spieler noch einmal zu motivieren. ...überlegt und was wir auch da besprochen haben. Ihr wisst, der Gegner heute, rot weiß alstorf eine aggressive Mannschaft, die kämpflich sehr stark ist. Und vor allem, erinnert euch daran, die haben bisher in all den Spielen eine Menge an Toren gemacht. 15 Tore, das ist fast Rekord in dieser Klasse. Und äh, sie haben bisher noch kein Spiel verloren, zweimal unentschieden und das in zwei Auswärtsspielen ansonsten alles gewonnen. Und wir haben von der Spielpraxis ja einige Defizite. Erinnert euch, durch die schlechten Witterungsverhältnisse sind einige Spiele ausgefallen und uns fehlt einfach die Spielpraxis. Und wir müssen aber heute gegenhalten. Wir haben ein Heimspiel und wir haben nichts mehr zu verlieren. Wir haben so ein Ziel gesetzt und dieses Ziel, das muss... Jetzt realisiert werden. Wir haben mit vielen Worten darüber gesprochen, aber umgesetzt werden muss es auf dem Platz. Und da erwarte ich von jedem von euch in diesem Spiel heute eine ganz entscheidende Leistung. Erinnert euch, es kann entweder nach oben gehen, dass wir die Spitze angreifen können, oder bei einer Niederlage geht es nach unten. Und das wollen wir auf keinen Fall. Und da bitte ich also jetzt jeden Einzelnen sehr konzentriert ins Spiel hineinzugehen frei sein im Kopf und sich für diese anderthalb Stunde wirklich nur auf das Spiel zu konzentrieren und zu sagen, so jetzt bringe ich nicht nur hundertprozentige Leistung, sondern noch etwas mehr. Und wenn wir das schaffen, uns so zu konzentrieren und so spielerisch zu arbeiten, dann habe ich gar keine Angst, dann werden wir hier auch die zwei Punkte behalten. Noch eins ist wichtig, einige neigen dazu, den Ball zu lange zu halten. Lasst den Ball laufen, lasst den Ball laufen und entzieht euch so auch unnötige Zweikämpfe. Und vor allem eben auch, uneigennützig wird geschossen, gespielt. Es kommt nicht darauf an, wer das durchschießt, sondern dass überhaupt durchgeschossen geschossen wird. Also eine vernünftige Abgabe. Rasenplatz, Flutlicht, Umkleidekabinen, Trikots. Vor 80 Jahren hat alles viel einfacher angefangen. Herbert Jewanski. Die Leute suchten damals ein Sportgelände, fanden aber kein geeignetes, bis sich dann ein Landwirt zur Verfügung stellte, der hatte ein Gelände, aber auf diesem Gelände stand ein alter Nussbaum, der durfte nicht gefällt werden, der sollte es stehen bleiben. Was haben die Leute gemacht? Sie haben sich ihr Spielfeld abgesteckt, haben den Baum da stehen lassen, gar nicht zur Kenntnis genommen und haben einfach um diesen Baum rumgespielt und haben getan, als wenn der Baum gar nicht vorhanden wäre. Und die Pointe von der Geschichte ist, dass der Baum doch dann später doch gefällt wurde und landete irgend in einer Waffenfabrik und daraus wurden Gewehrkolben gemacht. Die Finanzierung von solchen Vereinen ist schwierig geworden. Besonders seit der Stilllegung der letzten Zechen im Aachener Revier. Geschäfte sind abgewandert, Sponsoren geben sich zugeknöpft. Der Verein äh, versucht äh, für, äh, für seine Interessen Sponsoren zu finden, die äh, den Verein finanziell unterstützen. Aus äh, Mitgliedsbeiträgen, aus Spenden äh, versucht der Verein, äh, sich finanziell über Wasser zu halten. Halbzeit. Wie das Spiel schließlich ausgegangen ist? Nicht nur die Statistiker wird es interessieren. 3 zu 1 für Sparta. Von Gulai aus sind es nur wenige Meter hinunter ins Wurmtal. An den idyllischen Hängen ausbeißende Flöze, die in meist nur geringer Mächtigkeit zutage treten. Waren sie stärker ausgebildet, dauerte es früher nicht allzu lange, bis eine Kull zum Abbau in bescheidenem Umfang entstand. Bergbau und Natur, ein zweischneidiges Thema. Einerseits die notwendige Energiegewinnung, und zum Beispiel die Versorgung der Eisenindustrie. Andererseits ein in den letzten Jahren stark gewachsenes Umweltbewusstsein. Abgesehen von diesem Interessenkonflikt, der einen vernünftigen und auf Dauer angelegten Ausgleich verlangt, hatten die Bergleute selbst von jeher ein besonderes Verhältnis zur Natur. Dies mag vielleicht auch mit dem untertägigen Arbeitsplatz zusammenhängen, mit der ausgeprägten Genussfähigkeit nach geleisteter Schicht mit dem Drang nach Luft, Licht, Sonne. Die Grube Adolf in Herzogenrath-Merkstein. Sie bestand von 1913 bis 1972 und hatte in Spitzenzeiten bis zu 3000 Mann Belegschaft. Ein alter Bergmannsspruch besagte, auf Anna wurde der Kuchen gebacken, aber die Sahne kam von Adolf. Heute sind, wie man sieht, nur noch die Halden übrig. Die Fördergerüste verschwunden. Touristenverein Die Naturfreunde, Ortsgruppe Herzogenrath-Merkstein e.V. So lautet die offizielle Bezeichnung für einen Verein, der 1924 hier gegründet wurde und unter der Abkürzung Naturfreunde Merkstein besser bekannt ist. Auf dem großen Freigelände rund um das Naturfreundehaus haben die rund 300 Vereinsmitglieder Steingärten, Streuwiesen, Biotope angelegt. Hier findet an diesem Wochenende das Kinder- und Sommerfest statt, verbunden mit einem Zeltlager für den Nachwuchs. Grund genug, die Vereinsfahne zu hissen. die Zukunft hervor. Seht wie der Zug von Millionen endlos aus Richtige Müll. Bis euer Die Generalprobe der Musik- und Gesangsgruppe gerät unversehens zur Demonstration. Viele der Zuhörer beteiligen sich, wie häufig bei den Naturfreunden, spontan an dieser Aktivität und singen mit. Gleichzeitig ein programmatisches Signal. Brüder zur Sonne, zur Freiheit. Zu den Anfängen der Naturfreundebewegung 1895 in Wien die zweite Vorsitzende der Merksteiner Ortsgruppe, Karin Kuhn. Ja, in Wien war zu dieser Zeit die Arbeiterbewegung schon ziemlich stark. Äh, Wien war eine Industriestadt vor allen Dingen und es gab äh, elende Arbeiterviertel, die äh, wirklich äh, sehr schlecht ausgerüstet waren und die Menschen litten eigentlich in diesen äh, Vierteln. Und es war dringend notwendig, diese Menschen in die Natur zu führen, um ihnen eine Möglichkeit zu geben, sich zu erholen, aber auch die Natur kennenzulernen und zu einem gewissen Selbstverständnis zu kommen. Und äh, ein Mitbegründer war Dr. Karl Renner, der später Bundespräsident in Österreich war. Äh, der hat diese Arbeit, hat den Verein gegründet und hat diese Arbeit stark vorwärts getrieben. Gründer der Merksteiner Ortsgruppe waren Bergleute von der Grube Adolf, die in der Kolonie Streifeld wohnten. Anfänglich kamen auch alle Mitglieder aus diesem Umfeld. Zwar hängen noch viele Bilder aus der Welt unter und über Tage an den Wänden des Vereinsheims und dokumentieren den engen Zusammenhang, dennoch hatten die Naturfreunde von ihrem Ursprung her eigentlich recht wenig mit dem Bergbau zu tun. Karin Kuhn? Nein, eigentlich nicht. Die Naturfreundebewegung hat sich ausgebreitet, vor allem durch wandernde Handwerksburschen. Die haben diese Idee in je anderen deutschen Städte getragen. So etwa 1910 wurden die äh, Naturfreunde in Köln gegründet. Und hier nach Merkstein kamen sie durch eine ganz andere Wanderungsbewegung. Kurz vor Beginn des Ersten Weltkrieges wurde hier die Grube Adolf gegründet. Und da Merkstein nur ein kleines Bauerndorf war und längst nicht so die nötigen Arbeitskräfte hatte, mussten Arbeitskräfte angeworben werden. Und die kamen hauptsächlich aus dem sächsischen Bergbaurevier, aus dem Steinkohlerevier. Die waren auch politisch alle so etwas vorbelastet, es waren sogenannte Rote. Die hatten dort gestreikt und wurden deshalb dort nicht mehr beschäftigt und waren sehr froh, als sie vom EBV hier angeworben wurden. Ließen sich hier nieder, kamen erst einzeln, ganze Familien zogen nach. Man findet das heute noch hier, dass... Äh, so ganze Sippen hier wohnen. Es ist eigentlich sehr zu vergleichen mit der Wanderungsbewegung, die aus der Türkei eben Jahrzehnte später hierher gekommen ist. In ähnlicher Form hat sich das vollzogen. So Kinder, wir machen jetzt eine Wanderung zur Halde, zur Halde Adolf. Da zeige ich euch, wie die bewachsen ist. Die Zeche hat bestanden von 1913 bis 1972. Auch im Zeltlager spielt der Bergbau eine große Rolle. Nächster Programmpunkt für die Kinder Wanderung auf die Halde Adolf. Und die Steinhalde selber, auf die wir ja gehen, ist entstanden aus den Steinen, die, in, äh, die man rausgeholt hat beim Abteufen, beim, beim Treiben der Strecken und der Strebe. Und mehr erzähle ich euch oben dann auf der. Halle. Einer, der Adolf noch in Betrieb erlebt hat, ist Manfred Meschwitz. Angefangen bei Adolf, die hinter uns im Hintergrund ist. Man sieht es nicht im Moment, aber die Reste bestehen noch. Und ich bin dann, nachdem ich Hauer geworden bin, zur Bergschule gegangen nach Aachen. Wurde 1958 genau Grubensteiger, mit Abschlussprüfung natürlich. Fing am 2. November 1958 auf Eifel-Meirisch an, das war die größte Schachtanlage des EBVs. Habe von 1952 als Grubensteiger, später als Reviersteiger, auf Meirisch gearbeitet bis 1975. Bin 1975 zur Grube Anna Adolf zurückgekommen. Und habe dort mein, naja, mein Brot verdient, meine Familie ernährt als Aufsichtsperson bis 1987 und bin dann in den Ruhestand getreten. Heute sind nur noch wenige Mitglieder ehemalige Bergleute. Es ist eine eher bunte Mischung, die die Naturfreunde auszeichnet. Merksteiner aus allen Teilen der Bevölkerung machen mit. Besonders stark vertreten die weiblichen Mitglieder, vor allem auch in verantwortlichen Positionen. Für die Kinder, die nun hier anwesend sind, Noch einmal Karin Kuhn. Das ist eigentlich auch schon hier so äh, seit, der, seit den 20er Jahren. Äh, die Sachsen, die hierher kamen, bei denen gehört es zur Lebenskultur, dass Frauen mit dazugehörten. Die einheimische, äh, sehr katholische Bevölkerung äh, hatte einen ganz anderen Lebensstil. Die Frauen gingen zwar sonntags mit in die Kirche, aber von allen anderen Aktivitäten waren sie ausgeschlossen. Und, äh, Deshalb gab es auch Diskrepanzen hier äh, zwischen diesen beiden Bevölkerungsteilen, Einheimische und Zugewanderte. Bei den Zugewanderten war es überall üblich, dass die Frauen mitmachten. Und das hat eigentlich das Leben hier in der ganzen Region dann sehr verändert. Das Sommerfest ist nur eine der Aktivitäten der Merksteiner Naturfreunde. Der erste Vorsitzende, Manfred Meschwitz. Zum Verständnis, wir arbeiten ganz dezentral. Unsere Arbeit verteilt sich auf eine Unzahl von Untergruppen. Die wichtigsten sind natürlich die Jugend, die Kinder und die teen -Gruppe. Das sind unsere Nachwuchsstars, die wir brauchen. Ein Verein ohne Jugend ist nach meiner Ansicht zum Sterben verurteilt. Daneben haben wir aber auch die Senioren, die wir betreuen. Das ist unser Hauptaufgabe mit, dass die Senioren nicht leben. Wir haben die Musikgruppe, die sehr bekannt ist, die bis nach Duisburg und bis nach Köln ihren Namen oder unseren Namen gebracht hat. Die ganzen Gruppen haben ihre neben ihrer Arbeit, ihre Feiern. Die Umweltschutzgruppe hat ihre Referate durchführt. Wir haben einen Kulturreferenten, der hier monatlich am letzten Freitag einen kulturellen oder bildungspolitischen Abend durchführt. Wir haben einen Radreferenten, der Radtouren organisiert mit sozialkritischen Hintergrund. Diese Feiern dieser Gruppen werden durchgeführt neben den Feiern der Ortsgruppe, die sich zentralisieren auf drei, vier wichtige Feiern im Jahr. Und eine dieser Feiern ist das Sommerfest, das heute und morgen an diesem Ort in Verbindung mit der Kindergruppe durchgeführt wird. Über den Wolken Muss die Freiheit wohl sein Alle Ängste, alle Sorgen, und dann, die Wolken, äh Grube Karl Alexander in Basweiner. Sie förderte von 1921 bis 1975 und beschäftigte bis zu 1800 Bergleute. Viele davon, nicht nur auf Karl Alex, waren Ausländer, Spanier, Portugiesen, Italiener, bis hin zu Koreanern. Den größten Anteil jedoch stellten die Türken. Zuletzt untertäglich über 50 Prozent. Teilweise wurden ganze Schichten komplett türkisch gefahren. Mitten in der Stadt die Moschee des türkisch-islamischen Kulturvereins. Sie ist der Treffpunkt aller frommen Muslime in Basweiler. Der Müsin ruft die Gläubigen gerade zum mittäglichen Freitagsgebet auf. Gott ist der Größte. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Gott. Ich bezeuge, dass Mohammed Gottes Prophet ist. Mohammed auf zum Gebet. Zum Heil. Gott ist der Größte. Es gibt keinen Gott außer Gott. Amen. ilaha illallah. Amen. Allahumma Amen. Amen. Amen. Amen. Das Freitagsgebet dauert normalerweise rund 35 Minuten. Es hat im religiösen Leben der Muslime einen hohen Stellenwert, vergleichbar dem christlichen Sonntagsgottesdienst. Eines der zentralen Elemente im Freitagsgebet ist das nun folgende gemeinsame Gebet, immer ausgerichtet gen Mekka. Fünf Säulen bestimmen das religiöse Leben der Muslime. Das Glaubensbekenntnis, das fünfmalige Gebet pro Tag, die Almosen, die Einhaltung des Fastenmonats Ramadan, so wie schließlich die heilige Pilgerfahrt nach Mekka. Alhamdulillah akbar Alhamdulillahi Rabbin Alameen Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ehdina assirat al-mustaqim Siraat al-lazina n'amta alayhim <täusper> وَالَّذِينَ مَغْرُوبٌ عَلَيْهِمْ وَلَظَّانِ وَالتِّينُ وَالزَّيْتُونُ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لقد خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ Femme, du kannst dir ein bisschen mehr sagen, dass du nicht mehr so Allah, wie ich will. Alhamdulillah, ihr Rappen, Al-Rahman, Rahim, Malik, ihr Mittin. Ihr könnt ab und ihr könnt nicht A'udhu bi-rabbi-nasi, malik-nasi, ilahi-nasi, waswasil nas min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 kum allahumma salam Nach dem gemeinsamen Gebet muss jeder Gläubige vier sogenannte Rickards für sich alleine beten. Die Frauen übrigens haben einen eigenen Raum mit gesondertem Eingang. Im Islam lassen sich Alltag, Freizeit, Festleben und Religion nur schwer trennen. Die Moschee ist daher mehr als nur ein Ort, an dem sich die Muslime zum Gebet treffen. Hier werden unter anderem auch Opferfest, Ramadan, Verlobungen, Hochzeiten, die Geburt des Propheten Mohammed gefeiert. Als im Aachener Revier noch Kohlen gefördert wurden, waren rund 95 Prozent aller männlichen Mitglieder des türkisch-islamischen Kulturvereins im Bergbau beschäftigt. Die Stilllegung der Zechen hat auch hier einen Wandel hervorgerufen. Etwa ein Drittel arbeitet nun in der Industrie, und 20 Prozent bei Rheinbraun. Der Rest ist Rentner. Der Rest Der Hocca ist der Leiter der Moschee und ein vom türkischen Staat bezahlter Geistlicher. Er beendet gerade das mittägliche Freitagsgebet. Der türkisch-islamische Kulturverein kaufte 1982 das Gebäude in der Peterstraße und baute es in Eigenleistung zu einer Moschee um. Das Verhältnis zu den deutschen Nachbarn war anfänglich nicht unproblematisch. Nach einem Tag der offenen Tür, zu dem über 400 Besucher kamen, wuchsen das gegenseitige Verständnis und die Achtung vor der anderen Kultur. Heute kann man das Verhältnis als unverkrampft und offen bezeichnen. Was passiert, wenn in einer Region eine personalintensive Industrie boomt? Sie zieht Arbeitskräfte an, um den Bedarf zu decken. Besonders im Bergbau, sei es nun im Ruhrgebiet oder auch im Aachener Revier. Im Basweiler Ortsteil Setterich zum Beispiel steht die Siedlung der Siebenbürger Sachsen. Historisch gesehen sind die Siebenbürger Sachsen eine Art Spätheimkehrer. Im 12. Jahrhundert hatte der ungarische König Gesa II. deutsche Kolonisten nach Siebenbürgen geholt. Sie rekrutierten sich hauptsächlich aus dem Gebiet zwischen Mosel, Maas und Niederrhein. Rund 800 Jahre später, nach dem Zweiten Weltkrieg also, wurde der Großteil von ihnen wieder vertrieben. Erste Station auf dem Weg nach Westen war Österreich. Wie es weiterging, erzählt Johann Graffi, erster Vorsitzender der Sättericher Ortsgruppe. Wir sind, die hier in diesem Raum wohnen, sind wir 1953 im Rahmen des Bergbaues hergekommen. Und zwar hat der deutsche Steinkohlenbergbau in Österreich, von wo wir herkommen, geworben für den deutschen Steinkohlenbergbau. und im 1953 sind 170 Bergleute in den Aachener Raum gekommen und haben auf der Grube Maria Hauptschacht in Mariadorf ihre Arbeit unter Tage gefunden. Eigentlich jedoch waren die Siebenbürger Sachsen keine Bergleute. Wir waren überhaupt keine Bergleute, sondern die meisten kamen aus der Landwirtschaft. Es waren Handwerker und es waren auch Lehrer darunter. Also der Bergbauberuf war uns allen fremd. Und Sie, Herr Grafi, waren Sie Bergmann oder was haben Sie vorher Nein, gemacht? Nein, ich war kein Bergmann. Ich habe in Österreich das Gerberhandwerk gelernt und bin dann mit dieser Aktion auch hier in diesen Bergbau gekommen. Habe dann nach sechs Jahren meinen äh, Bergmannsschein äh, gemacht, bin dann drei Jahre zur Bergschule gegangen und einige Jahre später habe ich dann auch den Betriebsführerlehrgang in Aachen absolviert und war 19 Jahre Fahrsteiger auf der Grube Emil-Meirisch. Gezähl, wie das Werkzeug des Bergmanns heißt, wird in der Heimatstube also nicht aufbewahrt. Wohl aber Trachten, Textilien, ländliche Arbeitsgeräte. Andenken an die alte Heimat, die für die Siebenbürger Sachsen immer noch sehr lebendig ist. Rund 170.000 leben in der Bundesrepublik und die Landsmannschaft, in Ortsgruppen gegliedert, nimmt verschiedene Aufgaben wahr. Einmal den, Leut, den Landsleuten im sozialen, im rechtlichen äh, Sinne hier zu helfen und auch den Landsleuten in der alten Heimat in Simbürgen. Darüber hinaus wollen wir das kulturelle Erbe hier bewahren und weiter betreiben und erhalten. Nein, nein. Sie pflegen ihre alten Siebenbürger-Traditionen, sicherlich. Und gerade deswegen gelten sie bisweilen als etwas konservativ. Dabei widmen sie sich auch so brandaktuellen Themen wie den Hilfstransporten nach Rumänien. Die gesammelte Kleidung wird einmal im Monat durchgesehen, bei Bedarf gewaschen, sortiert und verpackt. Die Frauen unterhalten sich im Dialekt ihrer alten Heimat. Trotz vielfältiger Einflüsse ist er nicht verloren gegangen. Ja. Die Hilfstransporte haben auch einen Adressaten. Die Kreisstadt Bistritz. Bürgermeister der 90.000 Einwohner zählenden Stadt ist Tonjuk Marian, der gerade seine ehemaligen Landsleute in Basweiler besucht. Sofort im Dezember 1989 und auch im Januar 1990 haben die Gemeinden und Städte hier bei ihnen eine freundschaftliche Beziehung zu rumänischen Städten aufgenommen und es kamen die ersten Hilfstransporte. In der Zeit von 1990 bis heute hat sich die Zahl der Hilfstransporte auf insgesamt zehn erhöht. Jeder hat verschiedene Medikamente, Bekleidung und Nahrungsmittel gebracht. Erhalten haben es in erster Linie alte Leute, sozial schwache Menschen, Kindergärten und Schulen, die es nötig hatten. Menschen în vârstă, copii handicapați, casele de copii și în general copiii părăsiți, care deși erau auch între o formă de școlarizare, posibilitățile lor nu erau dintre cele mai bune. Diese Kleidersammlung ist jedoch nur eine der Aktivitäten der Landsmannschaft. Noch einmal Johann Graffi. Unsere Kreisgruppe unterhält einmal eine Blasmusikkapelle dann die simbürgische Frauenschaft, einen gemischten Chor und eine Volkstanzgruppe. Einmal wöchentlich probt die Volkstanzgruppe für die durchschnittlich 20 öffentlichen Auftritte im Jahr. Geleitet wird sie von Sidi Schmidt und seiner Schwester Gabi. Der Anfangskreis war ganz gut, nur was mir aufgefallen ist, beim bei zweiten, der zweiten Figur, die Andrea zum Beispiel, die ist mit dem falschen Fuß losgegangen, hat den Jungen nicht angeguckt. Ich zeige das mal eben kurz mit dem Klaus. Das Mädchen geht und der Junge auch mit rechts rückwärts und schaut den Jungen dabei an. Mit links rückwärts schaut den Jungen an, rechts rückwärts. Und dann in den Kreis reinschauen. Und wo ich gesehen habe bei den Jungen da vorne, die, haben, die sind mit links losgegangen und nicht mit rechts losgegangen. Ihr müsst also mit rechts losgehen. Und sonst war das okay. Ja, und so wie die gabi vorhin schon gesagt hat, wir müssen also daran denken, dass wenn wir irgendwo reingehen oder so, es ist jetzt, wir proben zwar für Ostern, aber es soll kein Osterei sein, es soll ein Kreis sein. Ansonsten war es also prima, war nicht schlecht. Noch einmal von vorn. Geprobt wird der Lauterbacher, ein Tanz aus Österreich. Sigi Schmidt. Der Lauterbacher ist ein Tanz, der aus Österreich stammt und äh, gehört zu einem der einfachen Tanzfolgen, aber der ist sehr, sehr ausdrucksvoll, weil er in Tracht getanzt wird. Das heißt, er stellt ziemlich was dar, wenn äh, einige Paare in Tracht tanzen. Und der ist geeignet als Gesellschaftstanz, das heißt, wir tanzen einmal vor und wir tauschen dann anschließend aus dem Publikum die Männer aus, die Damen dann tauschen wir aus und dann tanzen wir im großen Kreis mit Publikumsmitgliedern. Aus der Probe wird Ernst. Auftritt bei einem sonntäglichen Seniorennachmittag, den die Landsmannschaft veranstaltet. Zu dem jetzt gezeigten Tanz Sigi Schmidt. Das Mühradel ist ebenfalls aus Österreich und er ist sehr, sehr aufwendig, weil äh, es kommen sehr, sehr viele Figuren vor und es wiederholt sich nicht eine einzige Figur. Und das Mühradel stellt das Mühradel dar, wie es in der Natur ist. Das heißt, die einzelnen Figuren zeigen jeweils... Äh, einen Abschnitt des Blühradels. Zum Beispiel die Zahnräder, wie sie sich bewegen und noch einige andere Teile. Das erkennt man sehr, sehr leicht raus, wenn man den Tanz genau verfolgt. Und er ist auch wieder für uns sehr, sehr aufwendig und auf Bällen oder in Tracht ist er wunderschön anzusehen. Und er macht uns auch sehr, sehr viel Spaß. Ist einer der Top-Renner unter den einstudierten Tänzen. Zur Struktur der Gruppenmitglieder erläutert Gabi Schmidt. Wir haben im Moment ca. 40, es werden jetzt ein paar mehr zu Ostern, und setzt sich zusammen aus Jungen und Mädchen im Alter von 14 bis 27 Jahren. Ab Konfirmation werden die dann eingegrüßt. Und, oder dann halt, ab, wenn man heiratet, ist man dann raus aus der Gruppe. Es sind also, besteht also aus unverheirateten Jugendlichen. Und, äh, die meisten sind Nachkommen der Siebenbürger Sachsen, also die hier geboren sind, beziehungsweise es sind jetzt in den letzten Jahren auch sehr viele Spätaussiedler dazugekommen. Die Zechen sind tot im Aachener Revier. Die Vereine leben weiter, unter veränderten Bedingungen zwar, doch tut dies den vielfältigen Aktivitäten keinen Abbruch. So sind und bleiben die Vereine Ausdruck einer multikulturellen Gesellschaft in einem alten Bergbaugebiet.